DPA ist Dienstleister. DPA liefert das Fundament für unsere Arbeit, beispielsweise im Deutschlandfunk, als Nachrichtendienstleister, als Zubringer, als erster Blick in die Landschaft und auf Ereignisse. Und das schätzen wir seither und gemeinsam, weil eigentlich sind wir da gemeinsam auf, der Baustelle, auf dieser Baustelle unterwegs. Der Anfang ist fundamental. Der Anfang dieser Agentur, das war unter anderem Einsatz in der ersten, einer der ersten Meldungen, nämlich die Pflege der Objektiven Nachricht und die Unabhängigkeit von jeder Interessengruppe. Und wenn wir das schaffen und als Erbe und Verpflichtung auch für die Gegenwart und für die Zukunft annehmen, ich glaube, dann sind wir aktueller denn je. Und diese Meldung und dieser Anfang ist dann alles andere als alt. Es gibt einen Satz, den ich mir gemerkt habe. Ich bin ausgewählte Nachrichtenredakteurin. Das ist und war mein journalistischer Anfang. Der stammt von einem amerikanischen Kollegen und der heißt, wir sind bei der Arbeit und wir sind nicht im Krieg. Wenn wir uns dessen, glaube ich, klar sind, wenn wir auf Unabhängigkeit und, sagen wir mal, Zuverlässigkeit und nicht immer nur auf Schnelligkeit achten, dann tun wir unseren Job und wir tun ihn gemeinsam. Es ist immer, glaube ich, für mich die aktuelle Geschichte. Ich finde bemerkenswert, wie dpa und auch der Deutschlandfunk überlegen, wie sie mit Fehlern umgehen. Ich glaube, das macht uns stark, wenn wir an der Stelle auch mal mit Schwächen transparent und offen umgehen. Wir wissen manchmal wirklich nicht, draußen als Reporter, als Berichterstatter und oder in den Medienhäusern, Stehen wir jetzt im Nebel oder stehen wir im Feuer und das auch offensiv äh, zu kommunizieren und damit umzugehen und dann auch mal tatsächlich einen Fehler einzuräumen, das macht uns stark. Unabhängig bleiben, zuverlässig bleiben, nicht immer schnell und der Schnellste oder die Schnellste sein und zugleich einen runden Kopf haben, damit das Denken immer wieder in den nächsten 70 Jahren und mehr die Richtung ändern kann, damit man offen ist für neue Ideen und vielleicht sich auch mal traut, und zwar mehr als in der Geschichte, auch wirklich etwas Neues auszuprobieren, zu scheitern und wieder aufzustehen und weiterzumachen.